Außerdem müssen wir uns erden, um das Risiko der statischen Elektrizität auszuschalten. Auf der Rückseite befinden sich zehn Kreuzschlitzschrauben, die wir nun entfernen. Wir beginnen mit den drei Schrauben oben rechts, da sie sich von den anderen sieben Schrauben unterscheiden. Und weiter öffnen des Gehäuses mit den verbleibenden sieben kürzeren Schrauben. Nun den Gehäuseboden vorsichtig von oben her, wie gezeigt, abziehen und darauf achten, dass die inwendigen Schnappverschlüsse durch gewaltsames Zerren nicht beschädigt werden. Zu sehen hier die Festplatte, die wir nun austauschen werden. Zum Entfernen der schwarzen Halteklammer hier zwei kleine Kreuzschlitzschrauben lösen.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 Beginnend mit den drei längeren Schrauben oben rechts, verschließen wir das Gehäuse, indem wir den Gehäuseboden mit allen zehn Kreuzschlitzschrauben passgenau und gleichmäßig fest verschrauben. Die Softwareeinrichtung der Festplatte erfolgt je nach den individuellen Anforderungen. Zur Partitionierung wird an dieser Stelle das Linux-Tool gparted empfohlen. Sofern vorhanden, können nach der Partitionierung Betriebssysteme oder Festplatten-Images aufgespielt werden.